Du fängst an. Ich fange an? Ja. Okay. Also ich bin Susanne Mirau, auf Twitter bin ich Frau Mirau, ich bin Kleinkindpädagogin. Mein Name ist Kaspar Clemens Mirau, auf Twitter bin ich Leitmedium, arbeite in Berliner Start-ups und rede ab und zu mit meiner Frau über ihr Blog. Ich komme ins Bad und der Sohn steht auf seinem Hocker und das ganze Waschbecken schäumt über. Es ist alles voller Schaum und ich frage ihn, was machst du denn da? Und er sagt, Papa hat es erlaubt. Ich kann mich nicht daran erinnern, ihm mit, das mitgeteilt zu haben. Ähm, und deswegen lag die Frage nahe, welcher Vater denn? Ja? <lacht> zumal, zumal mein Sohn äh, auf der Straße alle bärtigen Männer als Papa bezeichnet zurzeit. Also man muss dazu sagen, dass wir halt relativ viel über Twitter kommunizieren. Teilweise eben, wenn wir nicht zu Hause sind, aber auch wenn wir zu Hause sind. Wir haben halt auch festgestellt, dass es einfach wichtig ist. Also dass halt Eltern, andere Eltern das halt auch brauchen irgendwie, dass sie halt sehen, wie ist das. Ne? Gerade irgendwie Elternschaft ist ja manchmal am Anfang so ein bisschen schwierig, man weiß nicht genau wie funktioniert das alles, wie kommt man auch wieder als Paar zurecht. Ich glaube wir haben so eine Grundhaltung, wir lachen halt einfach gern viel und die Katastrophen, die den ganzen Tag passieren, vor allem mit zwei Kindern, haben halt viel einfach mit Humor zu tun. Also es ist heute einfach wichtig, dass Eltern, die haben ja nicht mehr ihre Ursprungsfamilie unbedingt am Wohnort. Wir wohnen einzeln mit Familien in äh, einzelnen Wohnungen in der Großstadt und haben gar nicht unbedingt Kontakt auch zu unseren Nachbarn oder so. Und dann ist es halt schnell die Twitter-Timeline, die ist halt da. Man fragt, was kann ich machen, wie kann ich das irgendwie umsetzen? Und dafür ist es halt super hilfreich. Natürlich hat man auch, wenn man etwas über, äh, über Erziehung und Kinder im Netz äh, erzählt, fühlen sich viele angegriffen, weil sie, wenn man sagt, wir machen das so und so, sofort denken, man hätte mit dem Finger auf sie gezeigt, und gesagt, ihr macht das alle falsch, was aber eigentlich nicht der Fall ist. Wir sind halt einfach nur ein Beispiel. Wir sind halt ein Beispiel davon, wie man Elternschaft und Beziehung leben kann. Also natürlich werden sich äh, unsere Kinder in 20 Jahren darüber beschweren, was wir gemacht haben, aber das werden sie, weil Kinder sich immer beschweren, was ihre Eltern gemacht haben. Das ist die Aufgabe von Kindern zu sagen, ihr habt das falsch gemacht und ich mache das jetzt besser. So, weil die Kinder kennen das auch gar nicht anders. Die wachsen mit diesen Medien auf. Eigentlich ist es halt schon eine Vorbereitung darauf, wie sie später damit umgehen können, weil wir ihnen halt schon klar machen, was kann man reinmachen, was kann man nicht reinmachen. Also wir geben ihnen ja in gewisser Weise das schon, schon weiter.